Ja, Frau Ziem, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich, wieder äh, wieder mal in Frankfurt zu sein. Ähm, danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu der Vortragsreihe. Ich freue mich auch, dass Sie ähm, da sind. Computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik. Ähm, wie passt das zu äh, Bildung und Digitalisierung? Ich habe überlegt, das, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ähm, wird im Kern, im Schwerpunkt äh, forschungsbasiert sein, also unsere Forschungsarbeiten zu Lernverlaufsdiagnostik, zu computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik vorstellen. Gleichzeitig habe ich mir aber schon eben auch Gedanken gemacht, ein wenig über dieses Thema Bildung und Digitalisierung. Und äh, Sie werden sehen, es gibt einen kleinen Rahmen, äh, um unsere Forschungsarbeiten ähm, das, ums einzuordnen, wo ich eben diese Thematik computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik sehe, ähm, ist an der Stelle, dass äh, die, die, die, die Frage ähm, angesprochen wird, ob Digitalisierung uns äh, die Realisierung pädagogischer Konzepte ermöglicht, die ohne eine solche Unterstützung nicht machbar wären. Also an der Stelle von den unterschiedlichen Dingen, die in diesem Kontext Digitalisierung möglich sind, also die Nutzung digitaler Medien zur Unterstützung von Bildung und das, was man auch thematisieren könnte, aber in dem Kontext eben nicht so gut passend ist, das ist natürlich die Frage, wie gestalten wir Bildung, um Lernende auf eine digitalisierte Welt vorzubereiten. Wird nicht mein Thema sein. Und genauso gut ähm, werde ich nur ganz, ganz am Rande streifen, diese Frage Digitalisierung von Schulen, Fortbildung von Lehrkräften, technische Ausstattung, was natürlich auch äh, ein Thema in diesem Kontext ist. Aber von daher wissen Sie, von vornherein erstmal der Fokus ähm, wird äh, eben in diese Richtung gehen, digitale Medien äh, zu nutzen, um äh, pädagogische Konzepte zu realisieren. Wenn man Sie jetzt fragt. Was sind denn eigentlich pädagogische Konzepte? Dann empfiehlt sich beispielsweise so ein Buch, in ein Blick in Übersichtswerke wie das von Andreas Gold, bei dem ich in Frankfurt auch gelernt habe. Guter Unterricht, da ist wunderbar zusammengefasst, was sind denn eigentlich die wichtigsten Dimensionen der Unterrichtsqualität? Und wunderbar auf den Punkt gebracht, vier Aspekte, die sich im Grunde durch die Forschung durchziehen. kognitive Aktivierung der Lerner müssen wir leisten. Konstruktive, äh, konstruktive Unterstützung der individuellen Lernprozesse, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzen dieser Kenntnisse für das weitere unterrichtliche Vorgehen und eine effiziente Klassenführung. Und Sie werden ahnen, aus diesem Quartett raus äh, ist für diese Thematik Lernverlaufsdiagnostik der dritte Punkt, der wichtige, der interessante. Es geht äh, eben um dieses Erkennen von Lernfortschritten als einem zentralen, einer zentralen Säule guten Unterrichts. Und Sie sehen erstmal groß geschrieben Erkennen von Lernfortschritten, aber eigentlich nicht minder groß ist natürlich der nächste Schritt, den man anschließen sollte und nutzen dieser Kenntnisse äh, für die weitere unterrichtliche Gestaltung. Und alleine eben dieser Punkt äh, Erkennen von Lernfortschritten, also nicht Erkennen des Lernstandes, sondern Erkennen der Lernfortschritte, das ist etwas, was diagnostisch sicherlich äh, eine Herausforderung ist. Nun, wie man so oft, äh, oft so gerne sagt, äh, erfunden, jetzt mache ich mal gerade hier noch mal meine Uhr an, damit ich auch im Blick habe, dass ich sie nicht zu lange malträtiere. Ähm. Diese Erkenntnisse, äh, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzen dieser Erkenntnisse, das ist natürlich keine ganz neue Erfindung. Äh, wenn man in die Literatur reinschaut, dann sieht man einen äh, großen Pionier äh, in der Erziehungswissenschaft und der Psychologie, Benjamin Bloom, äh, in einem Buch, das heißt Some Theoretical Issues Relating to Educational Evaluation. Der hat im Grunde an der Stelle das Programm schon mal skizziert. Er hat gesagt, also was wir machen müssen, vier Schritte, Erfassung des individuellen Lernstands, darauf bezogene Rückmeldung an Lernende und Lehrende Fördermaßnahmen einleiten, und dann Test zur Feststellung von und Dokumentation von Lernfortschritten. Das heißt, eine sehr rationale äh, Art und Weise mit dieser Thematik äh, Begleitung des Lernens und Begleitung von Lernfortschritten umzugehen. Und wenn man es so visualisiert, dann sehen Sie es einfach so eine schlichte Sequenz aus Test, Feedback. Und Feedback ähm, genau in dem Sinne, dass man sagt, es geht darum, inhaltlich bezogene Rückmeldung zu geben, im Sinne äh, auf den Schüler bezogen eines, was kannst du schon, wo stehst du und was sind nächste Schritte, aber natürlich auch auf die Lehrkraft bezogen, was bewirkt Dein Unterricht, ja, und an der Stelle dann eben vor so einem Hintergrund äh, Förderplanung anzugehen, Förderung durchzuführen, dann aber eben systematisch in dieser Schleife immer den nächsten Schritt. Und Sie ahnen, das ist etwas, äh, wo, wenn man 1969 Benjamin Bloom anguckt, äh, das Prinzip, das beschrieben ist, äh, erstmal einleuchtend rational gut nachvollziehbar finden kann. Gleichzeitig aber sich natürlich auch Fragen auftun im Sinne von Machbarkeit. Das, was aber nochmal wichtig ist, was dahinter steht, ist ähm, in der pädagogischen Diagnostik eine Unterscheidung, ähm, die sich von dem absetzt, äh, was man ähm, gemeinhin eben äh, im Sinne von Bewertung in der pädagogischen Diagnostik macht. Wichtig ist an der Stelle, dass was Benjamin Blum äh, skizziert hat, ist zwischen zwei möglichen Ansätzen summativ formativ. Der summative ist der, wo am Ende eines Unterrichtsabschnitts eine Beurteilung steht, Diagnostik mit dem Sinn eben abschließend zusammenfassend zu beurteilen, wie der Lernstand ist. Und das, was äh, als Alternative jetzt daneben steht, ähm, das ist eben eine Lernprozess begleitende Diagnostik, wo es also nicht darum darauf ankommt, äh, eben am Ende zu sagen, okay, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht oder äh, zu so und so viel Prozent erreicht, sondern einen Lernprozess zu begleiten und diagnostische Informationen zu nutzen, um Lernprozesse gegebenenfalls eben äh, steuern zu können, eingreifen zu können und die Idee ist an der Stelle eben formative äh, Diagnostik oder formatives Assessment, Diagnostik zu nutzen, um Unterricht zu optimieren. Das heißt also, Diagnostik, dazu ist der da äh, im dienenden Sinne, zu verstehen. So. Wie gesagt, die Idee ist alt und die findet sich auch äh, in zahlreichen Lehrbüchern, pädagogische Diagnostik, pädagogisch-psychologische Diagnostik. Ähm, Sie sehen das in kam 85, Tent und Stelze 99 und die Reihe, die könnte man jetzt fortsetzen. Die Idee ist da immer schon formuliert, dass man sagt, genau, ne, wir müssten eigentlich Lernprozesse begleiten. Aber das, was Sie dann in den Lehrbüchern drin finden, ist eigentlich immer die Feststellung, dass man Statusdiagnostik beschreibt und sagt zu einem Zeitpunkt wird eben ein standardisierter Test durchgeführt und zwar diese standardisierten Tests von denen wir wissen dass sie psychometrisch gut sind valide sind und das ist das was wir leisten können und das was man eben dann auch immer wieder in diesen Lehrbüchern drin findet ist dass diskutiert wird dass äh, an, ja oder im Grunde festgestellt wird dass die praktische Machbarkeit von diesem im Grunde rational ganz gut nachvollziehbaren Ansatz äh, eine große Herausforderung ein Problem oder eine Hürde darstellt die eben lange Zeit Zeit nicht überwunden wurde. Haben wir zumindest gedacht und irgendwann ist es so gewesen, dass man doch aufmerksam geworden ist, dass in den USA in der amerikanischen Sonderpädagogik, muss man fairerweise sagen, bezogen gerne eben auch auf Einzelfallförderung, durchaus genau dieses Konzept aber schon realisiert wurde. Standino ist da ein Wegbereiter gewesen. Standino hat das sogenannte Curriculum Based Measurement entwickelt Anfang der 80er Jahre und an der Stelle, wie gesagt, Sonderpädagogik, Einzelfallförderung ist er hingegangen und hat äh, Testreihen entwickelt, mit denen man eben genau in diesem Sinne eben eine Begleitung von Lernprozessen geleistet hat. Das, was an der Stelle immer wieder formuliert wurde, waren als Prinzipien für diese Lernverlaufsdiagnostik. Sie sollten kurz sein, leicht durchzuführen, eindeutig zu interpretieren, präzise und aussagekräftig. Mit anderen Worten, ähm, es ist so, dass äh, Stendino im Prinzip so ein bisschen was wie diese Quadratur des Kreises beschreibt, also eine sehr einfache, ähm, die nennen das dann immer simple, ja, simple approach, also es soll eben nicht simpel, sondern eben einfach, einfach durchzuführen, praktikabel soll es sein, aber gleichzeitig diagnostisch aussagekräftig. So und in diesem Spannungsfeld äh, haben äh, hat Stin, äh, Dino und Mitarbeiter äh, insbesondere Tests entwickelt, wo die einfach gesagt haben, wir lassen Schüler mal eine Minute laut lesen und schauen, wie schnell äh, im Grunde, wie groß die Lesegeschwindigkeit ist, und gesagt, das ist ein zentraler Indikator. Und tatsächlich ist es so, es ist ein zentraler Indikator, der ist extrem prädiktiv für Leseleistungen. Und in dem, äh, auf diese Weise ist es da gelungen, dass sie eben mit einfachen Indikatoren, wie eben äh, Kopfrechnen, lautes Vorlesen, Maße entwickelt haben, die eben präzise sind, aussagekräftig äh, und gleichzeitig leicht durchzuführen. Das, was man an der Stelle aber immer auch äh, merkt, wenn man in dieser Tradition, die tatsächlich in den USA auch zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist, wenn man in dieser Tradition guckt, gibt es immer einen relativ starken Fokus eben auf diese Frage von Machbarkeit und Praktikabilität. So, wenn man jetzt eben dieses Thema Lernverlaufsdiagnostik anschaut äh, und in dieser Tradition eben auch wie Dino die vorbereitet hat, schaut, dann sind Anforderungen an Lernverlaufsdiagnostik eben, äh, wie gesagt, relativ breit. Auf der einen Seite wünschen wir uns äh, Verfahren mit einem hohen Standard psychometrischer Güte. Und da ist es so, dass über klassische Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität, Validität hinaus, diese Testverfahren auch noch sensitiv für Veränderung sein müssen. Und damit man eben Lernverläufe und Lernzuwächse abbilden kann, brauchen wir eben auch über die Strecke hinweg parallele Tests. Und gleichzeitig eben Einfachheit und Praxistauglichkeit. Das, was man auch benötigt oder sich wünscht, ist natürlich ein unmittelbares Feedback sowohl an Lehrende als auch an Lernende. Sie sehen, der Katalog der Anforderungen wächst und äh, es sollte eine ökonomische Durchführung und Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse geleistet sein. So, und an der Stelle, ähm, das äh, ahnen Sie, kommt jetzt natürlich eben die Digitalisierung ins Spiel, weil an der Stelle ähm, ist es genau so, äh, dass das, wenn man sich das vorstellt für den Regelschulkontext, und das war das, also was was was uns, also die Idee, ähm, äh, haben wir vor vor vor zwölf Jahren äh, interessant und bestechend gefunden, gleichzeitig überlegt, naja, das wäre doch eigentlich toll, wenn man es in den Regelschulalltag reinbringen könnte und an der Stelle eben auch in Klassenstärken von 25 äh, so etwas Anwenden, aber äh, natürlich ist es dann auch völlig unrealistisch, wenn man überlegt, ähm, da gibt es Tests und die werden von Hand ausgewertet. Das, was erwünscht ist, Lernverlaufsdiagnostik, sind eben diagnostische Informationen, die Lernprozesse unterstützen, anhand derer also Förderentscheidungen getroffen werden können. Diagnostische Informationen, äh, die eine Überprüfung von Lernangeboten ermöglichen. Das heißt, Primärer Adressat dieser diagnostischen Information bei der Lernverlaufsdiagnostik ist die Lehrkraft. So, so viel erstmal zur Einordnung ähm, dieses, äh, dieses Themas Lernverlaufsdiagnostik. Das, was ich Ihnen jetzt äh, gerne vorstellen möchte, äh, ist in drei Schritten eine konkrete Realisierung, die sich dann eben, wie gesagt, über die le äh, letzten zwölf Jahre hinweg, ähm, entwickelt hat. Das ist Lernverlaufsdiagnostik mit Quop. Und das ist, das möchte ich dazu sagen, eben eine Möglichkeit, dieses Prinzip, also aus dem Grund habe ich jetzt bei dem Prinzip auch so die ersten zehn Minuten verbracht, ist eine Möglichkeit, dieses Prinzip umzusetzen. Natürlich gäbe es auch andere, aber das ist eben das, was wir können, das, was ich Ihnen vorstellen kann. Das, was wir dazu gemacht haben, und ich glaube, das ist in Deutschland in der Lernverlaufsdiagnostik dann doch an anderen Stellen oder mit anderen Konzepten noch nicht zu finden. Das ist ein relativ breites Forschungsprogramm. Aus dem Forschungsprogramm möchte ich Ihnen eben Ergebnisse vorstellen, kurz zur psychometrischen Güte, zur Modellierung der Verläufe, zur Wirksamkeit des Ansatzes, zur Praktikabilität, Akzeptanz und auch zur Interpretation von Lernverläufen und dann das Greift dann letztlich den Punkt auf, äh, den ich anfangs äh, genannt hatte, Erkennen von Lernfortschritten und Nutzung dieser Erkenntnisse zur Unterrichtsgestaltung, äh, wo wir auch einen äh, Schritt versucht haben äh, hin zu einer diagnosebasierten Leseförderung, das möchte ich Ihnen auch gerne vorstellen. So und dann soll der Kreis sich wieder schließen äh, hin zu dieser The Thematik Bildung und Digitalisierung. Ähm, Jetzt eben am Beispiel computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik. Konkrete Entscheidungen zur Lernverlaufsdiagnostik mit QWOP, die wir getroffen haben, sehen folgendermaßen aus. Es ist so, dass wir diese Idee umgesetzt haben mit dem internetbasierten System Quop. Quop heißt übrigens gar nichts, Es ist ein reines Kunstwort. Also wenn Sie jetzt gerätselt haben, was mag das wohl? Und Q heißt irgendwie aus der Qualität? Nee, ist ein reines Kunstwort. Und hat irgendjemand eben auf der Suche nach der Bedeutung von Quop mal darauf hingewiesen, weil wir gesagt nee, ist ein Kunstwort. Ich habe schon mal irgendwo gesessen und da hat mich nach einer halben Stunde jemand gefragt, ich grübel schon die ganze Zeit danach, was bedeutet das wohl? <lacht> da hat uns jemand mal gesagt, in Ulysses, da steht irgendwo der Satz drin, his heart quopped gently. Also irgendwo taucht sowas tatsächlich in der Literatur auf, aber bitte, das war's. Na, also Lernverlaufsdiagnostik mit Quop, äh, ein internetbasiertes System und die Entscheidung eben, das Internet basiert zu machen, ist eine, die ähm, letztlich eben dazu führt, äh, dass es unabhängig ist von Programmen und Betriebssystemen äh, und auf diese Weise eben die Pflege einer Software eben auch an anderer Stelle geleistet wird und äh, die Hoffnung damit verbunden ist, dass das eben ähm, eine Entlastung und äh, eine Praktikabilität auch mit sich bringt. Ähm. Entscheidung, die wir getroffen haben, es gibt, und das, das war mehr auch das amerikanische Vorbild, Lernverlaufsdiagnostik, wo man ungefähr im wöchentlichen Rhythmus Tests durchführt. Regelschulkontext, undenkbar. Bei drei Wochen sind wir gelandet und glauben, dass das ein passender Kompromiss ist, so dass man eben Lernverläufe beschreiben kann, Möglichkeiten hat, eben Entscheidungen zu treffen und zu reagieren. Und dass wir auf diese Weise eben etwas mehr als ja, wenn man einen jährlichen Rhythmus oder einen halbjährlichen Rhythmus einhalten würde, mehr zur Verfügung stellen. Das, was äh, entwickelt wurde, sind Paralleltestreihen. Und auch das ist etwas, wo man sich äh, an den Gedanken gewöhnen muss. Es ähm, sind Paralleltestreihen, ein Test so schwer wie der andere. Das bedeutet, dass wenn man sich an äh, curricularen Zielen des Schuljahresendes orientiert, dass am Anfang die Tests für die Schüler typischerweise ein wenig schwer sind. Wenn man das kommuniziert, dann funktioniert es, weil das ganze System ist eben darauf ausgelegt, eben zu erfahren, wie ein Zuwachs stattfindet. Also zu sehen, ich werde besser, ich lerne was dazu. Testdauer 10 bis 15 Minuten, Testinhalte äh, Orientierung an Kompetenzen und Bildungsstandards und jetzt eben auch mit dem Zusatz, so gut man das eben in 10 bis 15 Minuten machen kann. Adressaten äh, sollten alle Schülerinnen und Schüler sein, einfach eben, wie gesagt, mit dem Anspruch, äh, dass im Sinne einer individuellen oder einer individualisierten Förderung ähm, Grunde das Potenzial jeden Schülers und jeder Schülerin gesehen werden sollte. Das zeige ich, da zeige ich Ihnen gleich auch noch was dazu. So, und das, was so ein System eben leistet, automatisierte Auswertung und Dokumentation. Das sind Entscheidungen, wie gesagt, die kann man so oder die kann man anders treffen. Wir haben jetzt bei diesem System so getroffen. Was was vorliegt, sind Testreihen für die Klassenstufen 1 bis 6, Lesen und Mathematik, Inhalte, hier einfach mal so kurz im Überblick, lesen sehen Sie Klasse 1 auf der Ebene von lauten Wörtern und Sätzen und dann steigert sich Wörter, Sätze, Texte. Leseflüssigkeit und Leseverständnis in den Klassen 3 und vier und Mathematik sind Basiskompetenzen wie eben Zahlbegriff äh, oder Zahlverständnis, Mengenbegriff und dann eben curriculare Kompetenzen, wo dann eben abhängig vom Zahlenraum, der gerade beherrscht wird, dann eben auch äh, äh, arithmetische Fähigkeiten da sind. Da kommen dann eben Dinge wie eben äh, äh, Umgang mit äh, Einheiten beispielsweise dazu, wenn man dann über die Klassenstufen sich bewegt. Fürs Lesen, um Ihnen ein Beispiel einfach mal zu zeigen, fürs Lesen sieht es so aus, äh, beim Testkonzept Lesen, ähm das müssen sie nicht lesen können, sondern es ist einfach nur so der Umfang eines Textes, der den Schülerinnen und Schülern präsentiert wird. Jedes siebte Wort ist eine Lücke. Es muss eine Entscheidung getroffen werden aus drei Wörtern, welches ist richtig. So arbeiten sich die Kinder eben durch den Text durch. Und auf diese Weise wird mit diesem Lückentextformat die Lesegeschwindigkeit ermittelt und über diese Lücken dann eben auch die Lesegenauigkeit. Und dann kommt in der zweiten Runde zu dem gleichen Text noch einmal Verständnis, diese Verständnisfragen äh, sind entweder äh, Fragen zum textimmanenten Verständnis, das heißt da geht es um Dinge, die im Text eins zu eins auch so zu finden sind und um schlussfolgernde Verständnisfragen, also auf einem höheren Level des Leseverständnisses und in dem Sinne äh, haben wir versucht eben eine minimale Differenzierung an Inhalten ähm, zu relevanten Aspekten des Lesens in diese 10 bis 15 Minuten Tests reinzubringen. Die sind parallel eben in dem Sinne, bei jedem Mal bekommen die Schülerinnen und Schüler einen neuen Text präsentiert, neue Fragen natürlich, aber vom Grundaufbau sind die absolut eben so gut uns das gelungen ist eben, identisch gehalten, die sind gleich lang, die sind von der Struktur her äh, gleich aufgebaut. Und bei den Fragen ist es dann eben auch so, äh, dass auch da eben äh, über die Texte hinweg ähm, wir versucht haben, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Mathematik, auch da ein paar Aufgaben äh, aus dem Beispiel Mathematiktest zweite Klasse, wo es eben auch darum geht, dass basale Kompetenzen im Hinblick auf den Zahlbegriff, aber eben auch einfache Rechenfähigkeiten, Rechnen mit Einheiten, solche Dinge eben abgefragt werden. Wenn die Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben bearbeitet haben, wie gesagt, werden die automatisch ausgewertet und das bedeutet dann, in dem Lehrermenü sehen Lehrkräfte dann eben wie die Entwicklungsverläufe eines einzelnen Schülers oder der ganzen Klasse sind. Und Sie sehen das auch hier, das ist jetzt praktisch über das Schuljahr hinweg, wenn sieben Tests absolviert werden und der achte Test eben gerade ansteht. Was Sie auch sehen, die Dinge, die sind eben für alle außer der Lehrkraft selber anonymisiert. Das heißt, die Daten sind so kodiert, dass wir... Universität an allen Stellen äh, eben immer nur Schülercodes sehen und Klarnamen eben nur für die Lehrkraft zu sehen sind. Ganz praktisch im Verlauf über ein Schuljahr sieht die Geschichte so aus, dass ab den Herbstferien eben diese drei Wochen Zeitfenster für diese jeweiligen Tests genutzt werden. Sie sehen typischerweise vor Weihnachten zwei, dann in der Zeit zwischen Weihnachten und Osterferien drei und dann nochmal drei vor den Sommerferien. Das ist ein typischer Ablauf. Meistens ist auch hier und da noch so ein kleiner Zeitpuffer drin. Aber ähm es ist so, dass es sich insgesamt als recht praktikabel erwiesen hat. Durchführung in Abhängigkeit davon, wie die Ausstattung an Schulen ist, variiert es im Rahmen von Freiarbeitsphasen, Wochenplan. Manche Schulen haben Computerpools. Da ist relativ viel Varianz in der Praxis zu finden. Die Nutzung hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Facetten. Auf der einen Seite ähm, ist es so, dass einige Lehrer das eben explizit nutzen zur Planung eigenen Unterrichts, ähm, insgesamt auf die Klasse bezogen, zur Planung individueller Fördermaßnahmen. Ähm, es ist relativ häufig, dass äh, die Ergebnisse in Elterngespräche reingenommen werden und zunehmend auch äh, als Basis für Schülergespräche äh, herangezogen werden. Kommen wir aber gleich noch mal hin. Das, was ich Ihnen jetzt gerne, nachdem das System kurz vorgestellt ist, äh, präsentieren möchte, sind Forschungsergebnisse. Bei den Forschungsergebnissen haben wir fünf verschiedene Oberthemen, die ich gerne adressieren möchte. Drei davon sind in der Tradition des Curriculum-Based Measurement, also dieses Ansatzes von Standino, äh, etwas, äh, wo ähm, häufig schon darauf hingewiesen wurde, psychometrische Güte, also sind die Tests tatsächlich psychometrisch aussagekräftig, äh, Modellierung der Verläufe, wie sehen die überhaupt aus, die Verläufe, die Lernverläufe von Schülerinnen und Schülern über ein Schuljahr, Wirksamkeit, bringt es was, wenn man so ein System einsetzt und wir haben noch zwei Fragestellungen ergänzt, wie praktikabel ist es und äh, wie sieht die Interpretation von Lernverläufen von Seiten von Lehrkräften aus. Erster Punkt, psychometrische Güte. Da halte ich mich relativ kurz und fasse einfach summarisch zusammen, was wir über die Testreihen, die wir einsetzen, gelernt haben. Insgesamt ist es so, dass man sagen kann, die sind, äh, diese Tests sind reliabel, sind valide. Ähm, da ist es so, dass wenn man mal eben äh, hinschaut, hohe interne Konsistenzen, hohe Korrelationen zwischen den Messungen, das spricht dafür, dass sie messgenau sind. Ähm, es ist so, dass die Paralleltests gleiche Schwierigkeiten haben. Auch das haben wir in einer Reihe von Testreihen geprüft, dass man tatsächlich eben erstmal sagen kann, egal welcher Test aus der Testreihe äh, bearbeitet wird, gleich schwer sind die erstmal. Validität. Äh, wir haben beispielsweise äh, geschaut, wie hoch ist die Übereinstimmung zu anderen Testverfahren, äh, auch zeitlich aufwendigeren Testverfahren, die eingesetzt werden und finden da beispielsweise äh, eben eine prädiktive Validität. Quop -Tests, hoppla, quop tests in der zweiten Klasse sagen relativ gut Mathematikleistungen Ende der dritten Klasse gemessen mit einem anderen Verfahren voraus. Also auch an der Stelle äh, scheint die inhaltliche ähm, Aussagekraft gesichert zu sein. Und Testreihen sind sensitive Veränderungen. Da sehen wir eben auch, dass von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt tatsächlich mit den Testverfahren Zuwächse abgebildet werden können. Das einfach so erstmal zusammenfassend zu diesem eher technischen Kapitel. Das, was wir uns dann angeschaut haben, das war die Frage, wie sehen denn eigentlich die Lernleistungen von Kindern über ein Schuljahr hinweg aus? Ist es so, dass mehr oder weniger, ich meine, was, was, was für uns auch natürlich völlig klar war, wir sprechen alle über Heterogenität und wachsende Heterogenität, das heißt, dass die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlich sind, das ist Klar, ja, da muss man gar nicht groß drüber sprechen, aber was wir uns eben gefragt haben ist, wie sieht das denn eigentlich aus? Also entwickeln sich die Lernleistungen äh, auf diesen unterschiedlichen Niveaus mehr oder weniger parallel im Gleichflug oder nähern die sich an? Also es gab in den 80er Jahren, so also Tendenz, Andreas Helmke hatte da immer den Begriff geprägt der Idealklassen, äh, da war die Idee äh, Klassen, die insgesamt einen hohen Leistungsanstieg über die Zeit haben, aber die niedrigeren Leistungs, äh, oder die Schüler mit niedrigen Leistungen, die holen auf. Optimalklassen. Es sieht es so aus. So, und das, was wir gemacht haben, das ist einfach ein statistisches Verfahren, ist äh, die ähm individuellen Lernverläufe quasi in den Topf geschmissen und dann geschaut, gibt es Typen. Typen im Hinblick auf Niveau und Entwicklung. Das, was sich zeigt, das illustriere ich Ihnen jetzt erstmal am Beispiel Mathematik, erste Klasse. Das, was wir gefunden haben, Mathematikleistungen, erste Klasse, wir entwickeln die sich so über diese sieben Messzeitpunkte, sieht folgendermaßen aus. Wir haben tatsächlich eben fünf Typen gefunden. Ja? Und diese fünf Typen äh, unterscheiden sich, wie man erwarten würde, im Hinblick auf das Niveau des Leistungsniveaus. Ne? Die Leistungsstarken, die Leistungsschwächeren. Soweit ist das so, wie man es erwarten würde. Das, was wir aber auch sehen, und das ist jetzt vielleicht, wenn man diese drei Typen mal einfach nimmt, die starten an einem relativ vergleichbaren Niveau, aber die Entwicklung ist deutlich unterschiedlich. Das heißt, wenn wir über Heterogenität sprechen, dann sind wir in der, komplizierten oder herausfordernden Lage, dass wir eben nicht nur eine Heterogenität auf das Leistungs-, bezug aufs Leistungsniveau haben, sondern eben auch im Hinblick auf die Leistungsentwicklung. So und dramatisch ist natürlich äh, diese, diese Gruppe. Na, das, das ist die äh, die übrigens äh, in den PISA-Studien äh, in der Größenordnung bei den 15-Jährigen äh, von rund 25 bis 30 Prozent der Schüler verortet wird. Äh, also wo sich über ein Schuljahr hinweg mal gerade gar nichts tut. So so groß ist die Gruppe bei uns nicht, aber auch da, ne, das ist erste Klasse Mathematik und die sind ein Jahr in der Klasse und da tut sich praktisch nichts. Und aus dem Grund, glaube ich, ist es eben ausgesprochen wichtig, äh, eben nicht nur äh, diese, diesen Blick aufs Niveau zu haben, sondern tatsächlich eben auf die Verläufe. Und Sie sehen eben auch hier, dass, das ist natürlich der Traum, ne? ein deutlicher Leistungsanstieg, angefangen von einem relativ niedrigen Niveau. Ja. Und an der Stelle eben genau diese Begleitung zu haben, dieses Monitoring, diese Rückmeldung, die uns eben äh, Hinweise darauf geben können, wo eben äh, Unterstützung oder ähm, Hilfen oder Anpassung von Unterrichtsmaßnahmen nötig sein könnten. Wir haben das gleiche nochmal äh, in der Stichprobe von Zweitklässlern gemacht. Da ist das Bild auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter. Sie sehen auch, ne, also hier haben wir äh, das modelliert und herausgefunden, für die Erstklässler waren lineare Verläufe mathematisch eben die richtige Abbildung. So. Bei den Zweitklässlern, bei diesen Verläufen, war es so, dass das eben eine sogenannte freie Modellierung der Verläufe die Daten besser zusammengefasst hat. Wenn man sich kurz an den Farben orientiert, dann sehen Sie eben, die roten. Das sind die Verläufe, die man sich wünschen würde. Ne? Deutliche hohe Anstiege über die Zeitleistungsanstiege. Die Grautöne, das ist mehr so der Durchschnitt. Und dann sehen Sie hier eben bei den Blautönen, auch hier zweite Klasse. Wir haben das, was wir immer befürchten, eben die Kinder auf einem niedrigen Leistungsniveau, die an der Stelle eben auch, Abgehängt sind von dem, was sie an äh, Angebot offensichtlich bekommen. Das, was sie in dem Muster aber auch sehen, äh, ist, dass das nicht nur auf niedrigen Leistungsniveaus passiert, sondern wir haben das auf einem durchaus hohen Ausgangsniveau und das ist natürlich diagnostisch äh, nochmal herausfordernder und schwieriger, solche Kinder zu erkennen. Also, weil im Grunde würden die im Sinne von einer von, von Leistung gar nicht so sehr auffallen, in dem Sinne, dass man sagt, oh, ne, da hat aber jemand ein relativ niedriges Leistungsniveau. Die sind auf einem stabil, äh, durchaus äh, anständigen Leistungsniveau. Ja? Aber die stagnieren. Ja? Und wenn man das nicht sieht, dann bleiben da natürlich Potenziale, die brach liegen. Möchten Sie die haben oder Am Ende. Ja? Oder wenn also es ums Verständnis geht, was wir da gemacht haben, dann... Aus uns war also ein ja. Wie das war. Ja. Der könnte man erreichen, dass Sie wenn man das nee, Sie interpretieren die Prozentzahlen genau richtig. Ähm, ehrlicherweise sind das Dinge... Ähm die wir erstmal auch nur so beschreiben. Ich, ich glaube, dass ich glaube, dass mehr möglich ist. Also von daher die also die Prozentzahlen interpretieren Sie völlig richtig. Äh, so sind diese äh, das sind sogenannte latente Klassen. Also von daher das sind auch keine Schulklassen. Sage ich gleich noch mal was zu. Sondern das sind sogenannte latente äh, Klassen. Das sind Gruppen. Das sind Typen. So und die finden wir erstmal so im Datenmuster. Meine Überzeugung ist an der Stelle, dass wir ähm, durch eine gezielte Arbeit mit solchen Informationen, ne, also wenn, wenn, wenn wir solche Verläufe haben und an solchen Stellen eben einfach äh, beispielsweise nach den Weihnachtsferien mal gezielt innehalten und sagen, was kann man denn machen, dass man über die 25 Prozent durchaus rauskommen kann. Ja. Aber das ist erstmal nur, sind einfach Erst mal eine Bestandsaufnahme, von der ich nur glaube, dass sie ein wichtiges Argument dafür ist, diesen Aufwand einer Lernverlaufsdiagnostik eben auch zu treiben. Weil man sieht, man sieht an der Stelle eben etwas, was über so eine einmalige Bestandsaufnahme hinausgeht. Das, was wir uns noch gefragt haben an der Stelle ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit Schulklassen? Also ist es vielleicht so, dass wir hier eben ein paar grandios erfolgreiche, tolle Lehrer haben, auf die genau das äh, zurückzuführen ist. Und wir haben dann eben einfach mal geguckt, pro Schulklasse, welche Muster finden wir denn in einer Schulklasse? Das, was Sie jetzt hier auf diesem bunten Bild letztlich sehen, ist nichts anderes als eben pro Schulklasse geguckt, welche Typen finden sich zu welchen Anteilen da drin. Und indem Sie sehen, dass das wahnsinnig bunt ist, äh, sehen Sie, in einer Schulklasse finden sich im Schnitt sechs verschiedene Verlaufstypen. Also es ist nicht so, dass also wir haben gefragt, gibt es denn eben einfach Lehrkräfte, die sehr erfolgreich sind oder die weniger erfolgreich sind, bei denen sich diese Typen knubbeln. Nö, wir finden typischerweise eben für eine Schulklasse, dass eben mehrere Muster da drin zu finden sind. So, das war die Modellierung der Verläufe. Das, was wir als Drittes gefragt haben, ist, naja, und was bewirkt denn jetzt eben ähm, Lernverlaufsdiagnostik, computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik, wenn sie in den Klassen drin ist? Das Studiendesign, was wir da angewandt haben, ist das folgende. Frage nach der Wirksamkeit, Psychologen, fangen immer an, Kontrollgruppe, Kontrollgruppe, Experimentalgruppe, Kontrollgruppe sah folgendermaßen aus, also das ist jetzt einfach das Design einer Studie, sehen Sie hier mit vierten Klassen, 900 Kinder, da war das so, es gab einen Prätest am Anfang des Schuljahres und dann, haben wir in der Kontrollgruppe die Ergebnisse aus diesem Test so schnell wir das konnten zurückgemeldet, also den Lehrkräften eine Liste gegeben und gesagt, okay, Kevin und Paul und Lea und folgende Leseleistungen. Also das heißt, eine diagnostische Information haben die Lehrkräfte in den Kontrollklassen gehabt zu jedem einzelnen Schüler. Das, was eben in dieser Bedingung Lernverlaufsdiagnostik dazu kam, das waren eben diese acht Paralleltests, die die Verläufe abgebildet haben. Und am Ende des Schuljahres gab es dann einfach nochmal ähm, den gleichen Test, Lesetests, Lesemotivationsfragebögen, äh, solche Dinge. Und wir haben äh, mehrere Studien durchgeführt, bei denen wir noch eine dritte Bedingung äh, durchgeführt haben. Hier war das beispielsweise eine Studie, bei der haben wir Lernverlaufsdiagnostik gemacht, eben wie hier auch, nur eben zusätzlich versucht, äh, bei den Schülern noch so eine individuelle Zielsetzung zu etablieren da können wir aber drüber hinweggehen ich sage Ihnen gleich auch warum das Ergebnis was wir über drei Studien hinweg gefunden haben und Sie sehen eben auch zwei mit recht großen Stichproben eine mit einer etwas kleineren das Ergebnis ist durchgehend das gewesen dass wir etwas höhere Leistungszuwächse haben in den Klassen, in denen äh, Quop angewandt wurde. Die Effektstärken sind nicht gigantisch, aber reliabel und repliziert äh, liegen in der Größenordnung von 0,25. Ähm, und wo ich gerade gesagt habe, die dritte Bedingung, die wir immer schon mal eingeführt haben, die Modifizierung, die wir versucht haben, beispielsweise in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wenn die Schüler sich individuelle Ziele setzen, dann könnte das vielleicht den Effekt nochmal steigern, hat sich nicht gezeigt, eher im Gegenteil. Das war aber auch verbunden damit, dass die Lehrkräfte uns dann gesagt haben: Naja, wir haben ja gedacht, die Schüler, die sind jetzt durch ihre Zielsetzung, die sie sich selber geben, eben die Akteure, und wir haben uns dann ein bisschen zurückgezogen. So sammelt man eben dann seine Erfahrungen. Aber wie gesagt, das, was wir über alle Studien hinweg gefunden haben, das ist, dass bereits die Kenntnis individueller Lernverläufe zu hören, Lernzuwächsen führt. Bitte, das ist jetzt nichts, also da ist keine Magie dahinter. Und das ist nicht dadurch, dass die Schüler eben jetzt diese Tests machen. Stellen Sie sich mal vor, das wäre ein Wunder. Ne? Man macht achtmal im Schuljahr einen zehnminütigen Test und die Schüler werden schlauer. Das passiert natürlich nicht, sondern es sind die Lehrkräfte, die darauf reagiert haben und mit diesen diagnostischen Informationen gearbeitet haben. Wir haben dazu auch Interviews geführt im Rahmen von, von mehreren Qualifikationsarbeiten äh, und das, was die Lehrkräfte uns da berichtet haben, ist, das Spektrum war ungeheuer breit. Also einige haben tatsächlich gesagt, naja, ich habe die Tests nur so gemacht. Andere haben eben gesagt, ich habe äh, mit den Leistungsstarken gearbeitet. Andere haben eben Förderentscheidungen getroffen, zusätzliche Förderangebote gemacht. Ähm, aber die Art und Weise, wie darauf reagiert wurde, war eben tatsächlich sehr vielfältig. So, ja? Die Schüler hatten keine Ergebnisse. Doch, doch. Die Schüler haben die auch gesehen. Äh, die Schüler haben die Ergebnisse auch gesehen. Die Schüler haben etwas reduziertere Ergebnisse im Vergleich zu der differenzierten Ansicht, die die Lehrkräfte hatten. Es gibt ähm, für diese Frage, wirken die Tests von alleine, ähm, ein paar Studien, wenn man mit den Kollegen aus den USA, die das seit vielen Jahren machen, spricht, dann sagen die, ja, ja, wir haben auch schon Studien gemacht, bei denen die Lehrer die Informationen nicht hatten. Also ganz umgekehrt zu dem, was sie gerade gefragt haben. Ne? Also wo man sagt, die Schüler kriegen die Rückmeldung, aber die Lehrer nicht. Gesagt. haben sich der Lehrer darauf eingelassen. Und er sagt, ja, damals ja, mittlerweile... Undenkbar, aber das sind so Studien, da ist auch meines Wissens keine einzige publiziert von. Die erzählen das nur so anekdotisch, aber anekdotisch erzählen die einem dann immer, nee, wenn die Lehrkräfte keine Informationen haben, dann gibt auch keinen Effekt. Ja. Ja. Nee, die Effektstärke ist nicht hoch. Ähm, gleichzeitig ist es eine, also weil die eben äh, gerade eben in diesen großen Studien repliziert ist. Wir haben manchmal eben Klassen. Äh, Saß ich sage es Ihnen auch gleich noch, bei einer anderen Studie, wo ähm, die Effekte bei leistungsschwächeren Schülern etwas höher sind. Also hier die erste, die haben wir, äh, sehen Sie auch, empirische Sonderpädagogik. Da sind wir hingegangen, haben wir nur die sechs leistungsschwächsten Schüler analysiert. Da waren die Effektstärken bei 0,5. Ähm, aber äh, hier bei den Studien sind wir stabil über 0,2 bei den Effektstärken. Was nicht gigantisch ist, äh, was aber in dem Sinne, dass man sagt, äh, macht es einen Unterschied oder nicht meines Erachtens durchaus an den Punkt kommen, wo man sagen kann, das ist pädagogisch relevant. An der Stelle... Ähm könnte, könnte man jetzt eben äh, eine Diskussion über diese Effektstärken und das, was Hetti an der Stelle losgetreten hat, äh, führen. Ähm, da ist es so, dass äh, man man irgendwie so als Benchmark immer 0,4 hört. Ne? Also 0,4 von alleine. Wobei an der Stelle äh, total wichtig äh, ist zu schauen, was sind das eigentlich für Studien, die bei Hetti eingehen? Da viel experimentelle, sind viele experimentelle Arbeiten, viele sehr sehr kontrollierte Studien, Feldstudien dabei. Wenn man mal schaut, Robert Slavin, das ist so einer, der in der Leseförderung Best Evidence Synthesis gemacht hat, also Zusammenfassung dessen, was im Feld passiert und was im Feld wirksam ist, dann sehen Sie da, man kommt in der Adjustierung dahin, dass in Amerika Leseprogramme, die als wirksam gelten, eben auch genau auf dieser Größen auch von 0,2 liegen. Also das heißt in der schulischen Praxis 0,2. Das ist, wenn man die Art der Forschung anpasst und eben das, was im Labor stattfindet, einfach mal rausnimmt. Das, was, und das haben Sie gerade auch gesehen, die Frage ist: Was macht die Kontrollgruppe? Ja? Wir haben Forschung, wo eine Kontrollgruppe nichts macht. Das kennen Sie unter dem Begriff Wartekontrollgruppe oder eine unbeschäftigte Kontrollgruppe. So, wenn ich eben äh, beispielsweise ein Strategietraining habe, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine Kontrollgruppe, die nichts macht, kann ich hohe Effekte erwarten. Das, was wir haben, äh, ist im Grunde ja äh, ein Jahr lang Leseunterricht, bei dem in den Kontrollgruppen genau das gemacht wird, was gemacht werden soll, also Leseunterricht. Wir haben denen status statusdiagnostische Informationen gegeben. Das heißt, die Variation ist ja tatsächlich, im Grunde arbeiten gleiche, alle auf das gleiche Ziel hin, nämlich Leseverbesserung, nur die einen, die kriegen eben Lernverlaufsdiagnostik dazu. Und das ist das, was eben im Vergleich mit diesen Arbeiten, die bei HETI alle so wunderbar zusammengefasst sind, den Maßstab verschiebt. Und an der Stelle, das wird relativ wenig eben in den Vordergrund gebracht. Ähnlich Intensiv, wie gesagt, in der Zusammenfassung von Forschungsresultaten ist die Arbeitsgruppe um Slevin, wenn es um schulinterne Maßnahmen geht. Und an der Stelle liegt die Benchmark, wie gesagt, auf einem deutlich niedrigeren Level, einfach weil der Vergleichsmaßstab ein anderer ist. Und da sind Effektstärken von 0,2 das, was wir in der schulischen Praxis typischerweise finden. Slevin hat jetzt gerade nochmal so eine Arbeit gemacht, da sind, ich glaube, 700 Studien vergleichend zusammengefasst. Das, was man da findet, die großen Effekte, dann, wenn die Stichproben 100 Schüler in der Studie sind, 200 und dann geht es rapide runter. Das heißt, in Studien in den Größenordnungen finden wir in der schulischen Praxis extrem selten äh, so hohe Effekte. Dennoch, ne, also es ist völlig richtig, das ist, Also da werden von den Effekten her keine Bäume ausgerissen, aber es ist so, dass es äh, meines Erachtens pädagogisch relevant und im Vergleich zu dem, was wir im Lesefeld finden, äh, ausgesprochen nennenswert ist. Ja. So. Zwei Fragen, die ich ganz kurz noch äh, streifen möchte. Ja, das mache ich kurz. Praktikabilität und Akzeptanz, Interpretation von Lernverläufen. Wir haben Lehrkräfte äh, eben zum einen gefragt, wie sie mit dem System arbeiten. Wir haben aber auch geschaut, äh, wie das ist, ob eben diese Testreihen von allen Schülern absolviert werden oder ob abgebrochen wird. Das, was wir äh, bisher finden, ist äh, bei den objektiven Daten, dass die kompletten acht Tests über das Schuljahr hinweg äh, von 85 Prozent ungefähr aller Schülerinnen und Schülern äh, bearbeitet werden. No, das heißt, äh, bei den anderen 15, da sind natürlich auch die dabei, die eben kurz vor Weihnachten Grippe hatten und deswegen einen Testzeitpunkt verpasst haben oder solche Dinge. Also insgesamt äh, von der objektiven Bearbeitung zeigt sich, äh, dass das ganz gut funktioniert. Äh, in der Befragung, und Sie sehen, ich habe hier mal auch noch meine alte, da waren noch zwei Wochen, wir haben das eben hochgesetzt. Ähm, insgesamt wurde diese Bearbeitung als realistisch äh, angesehen. Die diagnostische Information, also Frage beispielsweise, diagnostische Information war hilfreich, um leistungsschwache Schüler identifizieren zu können, da gibt es auch äh, überwiegende Zustimmung, das, wo wir so im Mittelfeld liegen und wo eben auch deutlich wird, das ist eine Herausforderung, das ist, das ist eben im Grunde das, woran wir arbeiten müssen, äh, das ist eben äh, genau dieser Aspekt, ich habe anhand der Ergebnisse gezielt Fördermaßnahmen äh, Geplant. Und das ist so, dass da ungefähr die Hälfte der Lehrerschaft sagt, jo, mache ich und die andere Hälfte eben eher ähm, sagt, nö, diagnostische Informationen war wichtig für mich, aber wirklich damit gearbeitet habe ich nicht. Zu Praktikabilität, Akzeptanz ist es so, ähm, aktuell ist es so, dass mehr als 1500 Lehrkräfte äh, mit QOP arbeiten. Da stecken dann eben 30.000 Schülerinnen und Schüler äh, dahinter. Ähm, an der Stelle eben auch ein großes äh, Dankeschön an äh, insbesondere Lehrerschaft aus Hessen. Ich weiß gar nicht, wie viele von Ihnen arbeiten möglicherweise mit QOP. Ist nicht mal dabei? Nee? Äh, aber Frau Krug ist da. Die hat äh, hier in Hessen über das Hessische Kultusministerium das möglich gemacht, dass, dass das Quop tatsächlich eben genutzt wird und begleitet das eben auch mit entsprechend Fortbildung. Von daher ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team. Zur Interpretation von Lernverläufen äh, haben wir auch eine Studie gemacht, da haben wir gefragt, wie gut es Lehrkräften gelingt, die Lernverlaufsgrafen zu interpretieren. Dazu haben wir zum einen einen Test entwickelt, wie gut gelingt es, solche Verlaufsgrafen zu lesen. Für, für Sie, so laufen die. Und äh, wir haben Interviews geführt, in dem wir eben solche Lernverlaufsgrafen vorgelegt haben und gebeten haben, zu beschreiben und zu sagen, was für Konsequenzen man daraus wohl ziehen würde. Ähm, das, was wir als äh, im Grunde stärksten Eindruck haben erstmal, also der erste Eindruck, naja, das haben sie eben gesehen, also so eine Lernverlaufskurve, ob die steigt, ob die Zacken hat oder sowas, das ist erstmal relativ gut und intuitiv erfassbar. Das, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass eine zentrale Schwierigkeit darin lag, dass die Beschreibung der Lernverläufe allzu schnell in eine Bewertung überging. Das heißt, Lehrkräfte, die diese Lernverlaufgrafen gesehen haben, haben sich immer und zwar tatsächlich alle in den Interviews nochmal rückversichert und relativ schnell gefragt, das ist jetzt ein Schüler, oder? Also ganz schnell eben so dieses äh, gewohnte Schema ähm, der Bewertung von Schülern und auch bei der Bewertung von Schülern in Noten genommen. Und an der Stelle äh, nochmal, ähm, ich hatte ganz am Anfang diese Ü Gegenüberstellung genommen Formative und summative Diagnostik und dieses System, ich nutze Diagnostik, um eben zu, zu sehen, wo stehen Schülerinnen und Schüler, wie entwickeln sich deren Leistungen. Das ist etwas, was wir in den Interviews eben spontan kaum gesehen haben. Das heißt, dieses Konzept diagnostische Informationen als Grundlage zur Planung von Förderangeboten zu machen, hat sich nicht wirklich als eine etablierte Routine erwiesen. Und das ist etwas, wo es auch eine Arbeitsgruppe gibt in den Niederlanden, Adri Fischer, die auch mit ähnlichen Systemen arbeiten. Da ist es so, dass die auch zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen und die sagen eben auch so, Lernverlaufsdiagnostik, das Lesen erstmal von diesen äh, Informationen, das funktioniert soweit äh, eben auch gut, aber die Übersetzung diagnostischer in, äh, Informationen in unterrichtliches Handeln, also dieses, äh, auf Neudeutsch heißt es, äh, äh, Database Decision Making, ja, diese datenbasierte Entscheidungen im Sinne von äh, instruktionalen Konsequenzen, das ist eigentlich die große Herausforderung, die sich äh, eben in diesen Forschungsarbeiten immer wieder auch zeigt und um dieser herausforderung zu begegnen äh, haben wir jetzt äh, versucht mal äh, für dieses konzept diagnosebasierte leseförderung einfach mal Einfach mal ein Beispiel zu setzen und auszuprobieren, wie gut funktioniert das denn, diese Lernverlaufsdiagnostik mit äh, Material, mit Förderempfehlungen, Förderentscheidungen äh, äh, zusammenzubringen. Also Verbindung von Lernverlaufsdiagnostik mit Methoden evidenzbasierter Leseförderung. Ähm, das äh, Konzept, das dahinter liegt, ist eben das, ne, was ich Ihnen eingangs gezeigt hatte, Test, Feedback, Förderung und dann die Schleife immer wieder durchlaufen. Und wenn man erstmal eine Bestandsaufnahme macht, was kann man denn sagen äh, im Hinblick auf Leseförderung, äh, dann ist es so, dass jetzt mal ganz, ganz grob, aber das ist vielleicht auch an solchen Stellen mal ganz hilfreich, relativ grob zu sein, sondern was sind evidenzbasierte Methoden, die wir kennen, auf einem niedrigen Niveau silbenbasiertes Lesen, lautes Lesen zur Förderung von Leseflüssigkeit und Lesestrategieanwendung zur Förderung des Leseverständnisses. Das ist so beim National Reading Panel, ist es so, dass so dieser dieser Kanon ungefähr zusammengestellt wurde. Jetzt müssen wir mal gucken, in der Starwanger Erklärung, ob das da auch so steht. Aber mehr oder weniger ist das so so ein, so ein, so ein Kanon, zu dem es sehr, sehr viel Forschung erstmal gibt, dass das funktioniert. Dementsprechend haben wir ähm, einen Materialpool versucht aufzubauen, der heißt der Lesesportler, also unser Sportler-Analogie-Trainer und derjenige, der eben arbeitet, wobei äh, bei unserem Programm ist es so, dass beide eben immer die Rollen wechseln und Trainer sind und arbeiten. in kurzem zum Wechsel. Und da sind eben Methoden Leseslalom, da geht es um die Förderung basaler Lesefertigkeiten, äh, der Lesegenauigkeit durch wiederholendes Lesen auf Wort- und äh, Satzebene, das ist die silbenbasierte Lesen. Lese-Sprinter, da geht es um die Förderung der Leseflüssigkeit durch wiederholendes Lesen auf Textebene, das ist die Methode des Repeated Reading. Und das Lese-Tandem, da geht es um die Förderung des Leseverständnisses durch Strategievermittlung und reziprokes Lehren. Ähm, da ist es so, dass eben den Kindern Anleitung gegeben wird, Strategien anzuwenden. Wir haben da Texte auf unterschiedlichem Schwierigkeitsniveau, sodass eben da eine Differenzierung im Hinblick auf die Methoden und auf die Textschwierigkeit äh, gegeben ist. Dem zur Seite steht eben die Diagnostik mit Quop, äh, die ich Ihnen vorgestellt hatte, äh, wo also diesen Lesesportler haben wir auf den Klassenstufen 2 bis 4 jetzt mal so weit entwickelt, wo eben diese, diese Hinweise äh, eben stehen und das, was eben jetzt in diesem Sinne dieser, dieser Blum'schen Abfolge, Benjamin Blum, Sie erinnern sich ja am Anfang, äh, Test, Feedback, Förderung, äh, das, was wir eben versuchen, dann mit den Schülern auch äh, zu besprechen, ist äh, anhand der Testergebnisse, was kannst du schon gut, was klappt gut? Und äh, was sind Fähigkeiten, äh, an denen wir jetzt arbeiten sollten? Und äh, haben dazu versucht, auf dieser Grundlage äh, der Ergebnisse in Quop so eine äh, Gruppenbildung vorzunehmen von Kindern, äh, die eben angefangen ne, von, von solchen, bei denen man eben eher ein ungenaues, stockendes Lesen äh, feststellt, ein ungenaues, aber sehr schnelles Lesen, genaues, aber langsames Lesen, das wenig automatisiert ist, ein flüssiges Lesen mit schwachem Leseverständnis, flüssiges Lesen mit einem oberflächlichen Leseverständnis, und flüssiges Lesen mit gutem Leseverständnis. So, Sie sehen, wir haben versucht eben so relativ äh, klar inhaltlich beschriebene Gruppen zu bilden, äh, zu denen man dann eben entsprechend auch äh, diese unterschiedlichen Methoden als Empfehlung zuordnen kann. Das, was äh, da dann eben erfolgt ist als Zwischenschritt, ähm Strukturierte Feedback-Gespräche, Feedback äh, bei denen eben mit den Kindern äh, genau darüber gesprochen wird, wie sind deine Ergebnisse, wie stehst du, äh, also wo stehst du, was kannst du schon, was sind nächste Schritte äh, und äh, dann eben die Überlegung, was ist mein Ziel, was kann ich als nächstes machen. Dazu haben wir dann eben einfach so ein Materialpool entwickelt äh, mit dem Lesesportlermaterial. Und das ist eben so ein äh, Arbeitsprogramm der, der, der letzten Jahre im Wesentlichen gewesen, wo wir auch äh, zwei größere Studien jetzt gemacht haben, äh, um zu schauen, wie sieht es denn aus, in welchem Maße bewährt sich dieses Paket diagnosebasierter, differenzierter Leseförderung in der Grundschule. gibt ein paar äh, Publikationen, die wir dazu gemacht haben, aber das, was Sie unschwer sehen, wenn, wenn man eben diese Idee Lernverlaufsdiagnostik ernst nimmt, dann bleibt das natürlich nicht ohne Konsequenz. Nämlich genau diese Frage, ja okay, wenn die Kinder unterschiedlich sind im Hinblick auf Niveau und im Hinblick auf Lernverläufe, dann muss ich ja damit irgendwas machen. Und das mündet in irgendeiner Weise eben in die Notwendigkeit eben auch differenzierter Förderung, äh, sprechen mit den Kindern und es mündet eben einfach, äh, so äh, ist unsere Erfahrung jetzt, äh, für die größere Zahl der Klassenräume in deutliche Veränderung von äh, alltäglicher Praxis. Von daher sind wir mit den Ergebnissen nicht so unzufrieden, auch wenn die noch nicht so toll sind, wie man sich das wünschen könnte. Ähm, insgesamt ist es so: im Hinblick auf die Leseflüssigkeit äh, finden wir auch da, eine, Sie sehen jetzt hier von den Effektstärken 0,30, ne, da sind wir wieder in so einer Größenordnung. Wo ich jetzt sagen würde. Das ist doch nicht schlecht. Äh, es ist tatsächlich auch so, dass der Lesesprinter, also diese Methode zur Förderung der Leseflüssigkeit, äh, in dem Alter von den meisten Lehrern äh, auch äh, als häufigste Methode eingesetzt wird. Also von daher ist es nicht ganz verwunderlich, aber dennoch, wir würden uns eigentlich vorstellen und wünschen, äh, dass ich an der Stelle auch beim Leseverständnis äh, mehr tun müsste. Aber wie gesagt, das, was wir auch sehen, äh, ist, dass es äh, einfach ähm, ein relativ aufwendiger, äh, Prozess ist so etwas zu äh, implementieren im schulischen Kontext. Ne? Das ist nicht einfach so, dass man sagt: oh Klar, das machen wir jetzt so und äh, es, ist, es ist Umbauarbeit damit verbunden. So, jetzt bin ich auf der Zielgeraden und komme nochmal zurück äh, zu dem Punkt, den ich eingangs angesprochen hatte, nämlich zu dieser Frage Bildung und Digitalisierung. Und zwar eben jetzt, was, was haben wir an der Stelle eben auch gelernt? Bildung und Digitalisierung am Beispiel computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik. Äh, das, was wir erfahren haben an der Stelle, ist eben, dass tatsächlich Lernverlaufsdiagnostik, diese Idee formativen Assessments, äh, eine ist, die sicherlich ähm, ohne äh, entsprechende äh, Digitalisierung, ohne äh, so eine Unterstützung, sicherlich nicht machbar gewesen wäre. Also an der Stelle äh, erlaubt es uns die Realisierung des Konzepts formativen äh, Assessments im Regelunterricht. Ne? Da kommen wir wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt hatte. Es geht eben um dieses Erkennen von Lernfortschritten. Und, und das war das, was Sie jetzt eben als letztes gesehen haben mit diesem Lesesportlermaterial äh, und Nutzen dieser Kenntnisse für das weitere unterrichtliche Vorgehen, das ist etwas, was konkret machbar wird und aus meiner Sicht eben tatsächlich eben etwas ist, äh, wo äh, wir an Schulen etwas äh, verändern können. Das, was mit dem System geleistet wird, äh, Bereitstellung von Testverfahren, äh, eine automatisierte Auswertung, die das Ganze eben überhaupt praktikabel macht, eine Dokumentation der Ergebnisse, was auch eben äh, notwendig ist, damit man mit solchen Dingen arbeiten kann. Und es gibt Hinweise äh, auf Fördermöglichkeiten, die unseres Erachtens eben genau für diese Frage Nutzen dieser Kenntnisse äh, auch ein ähm, kritischer Punkt sind. Digitalisierung als großes Thema, das über dem steht, führt mich aber dazu, auch noch mal kurz die technische Seite anzusprechen. Diese technische Seite, computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik, die Anforderungen mit sich bringt. Und das ist etwas, wo ich auch gestehen muss, als wir vor zwölf Jahren da die Idee hatten, dass man das so machen könnte, hatte ich keine Vorstellung. Also glauben Sie nicht, dass ich derjenige bin, der technisch versiert wäre und solche Sachen dann auch gut machen kann. Aber das, was wir eben auch da gelernt haben, man braucht, damit sowas realisiert wird, eine Online-Plattform und muss da eben äh, auch Fragen zu Aufbau, Wartung und Pflege von solchen Dingen klären. Ja, also das ist nicht so, dass man eben einfach sagt, das schaffen wir jetzt einmal an und dann ist gut, sondern das ist eben einfach äh, ein Langzeitprojekt. Technische Anforderungen für die Geräte der Endnutzer, das ist etwas, wo ich keinen Einfluss drauf habe, aber froh bin, dass da eben diejenigen, die Quob entwickelt haben, ein Auge drauf hatten, die gesagt haben, äh, wir brauchen ein System, das niedrige Anforderungen an die Performance und an die äh, Software stellt, die die Geräte der Endnutzer haben. Tatsächlich äh, hat eine Auswertung der genutzten Browser gezeigt, äh, dass äh, in den Schulen bundesweit mindestens 30 verschiedene Verschiedene Versionen von Browsern am Start sind, irgendwas ne, mit Firefox 2.0 oder so an, angefangen. Ne, also es gibt Dinge, die auf dem, aktuell, äh, auf dem absolut aktuellen Stand sind, aber es gibt eben auch Dinge, äh, wo äh, solche Systeme auch mit klarkommen müssen. Das, was natürlich ein Riesenthema ist, Datensicherheit, Datenschutz, da ist es so, dass äh, jetzt eben auch... Ähm, <lacht> äh, auch da äh, ganz äh, tolle Arbeit hier im Hessischen Kultusministerium geleistet wurde, äh, um diese Fragen eben auch einfach so zu klären, äh, weil auch das etwas ist, was uns an Universitäten typischerweise überfordern würde. Äh, oh, Datenschutzgrundverordnung kommt jetzt dazu und all diese Dinge. Und äh, das, was wir auch gelernt haben, äh, ist, dass äh, solche technischen Konzepte, äh, auch wenn man versucht, äh, diese Logik so umzusetzen, die sind natürlich auch nicht einfach immer nur komplett selbsterklärend. Sowas wie Anlegen von Schülerdaten, Interpretation von Daten, ist etwas, wo es hilfreich ist, Informationen für Nutzer beizusteuern. Und auch an der Stelle ist es so, dass die Begleitung durch das Kultusministerium, durch Frau Krug, eben, glaube ich, eine wesentliche Bedingung dafür ist, dass so etwas eben, wie soll man sagen, geschmeidig klappt. In der schulischen Praxis ist es so, das hatte ich Ihnen eben gesagt, dass systematische Diagnostik noch nicht wirklich zu professionellen Routinen von Lehrkräften, von, von, von, allen Lehrkräften gehört und dass der aktuelle Fokus bei der Nutzung diagnostischer Information eher noch bei der Bewertung liegt und nicht bei der Nutzung von diagnostischer Information für die Gestaltung von äh, Unterrichtsprozessen, von Fördermaßnahmen. Äh, dass das also ein Ausgangspunkt ist, wo ich denke, dass das eben diese computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik äh, durchaus eben ne, ne, einen deutlichen Wandel mit sich bringen kann. Das, äh, was wir an der Stelle, glaube ich, äh, brauchen oder was uns hilft, äh, wären Weiterbildungen, die so eine Innovation unterstützen und äh, das, was wie gesagt, die große Herausforderung sicherlich ist, das ist diese Übersetzung diagnostischer Informationen in konkrete Förderentscheidungen. Das, was wir jetzt ausprobiert haben, das waren eben äh, Angebote im Sinne von Material. Auch da gibt es in Hessen äh, ein Konzept, äh, das äh, im Angebot steht. Ne, also da ähm, gibt es auch eben sicherlich nicht die eine richtige Lösung. Ähm, aber ich glaube, diese... Begleitung von solchen Innovationen ist eine, die wichtig ist, im Blick zu halten. So, mein Schlusswort Digitalisierung ermöglicht Innovation im Sinne einer Realisierung äh, evidenzbasierter Konzepte. Also wir können Dinge umsetzen, äh, die sicherlich ohne diese Technik so nicht ohne weiteres möglich wären. Ähm, ich möchte ganz am Ende mit Ihnen ein Gedankenspiel äh, doch noch spielen, äh, da geht es um die Grenzen. Die Frage ist an der Stelle: Technisch wäre das sicherlich machbar, jetzt hinzugehen und zu sagen: Naja, wünschen wir uns Systeme, bei denen Schülerinnen und Schüler automatisch generierte Fördermaterialien erhalten? Ja. <lacht> ne? Sofort, jetzt. Ne? Also denkbar, denkbar wäre das natürlich. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein Gedankenspiel. Technisch ist es möglich. Äh, aber die Frage ist, ist es tatsächlich pädagogisch sinnvoll, ist es inhaltlich sinnvoll, solche Entscheidungen eben äh, im Sinne von, von, von KI-Ansätzen der Maschine zu überlassen oder sind es Dinge, die dann doch eben äh, die Kompetenzen von Lehrkräften äh, benötigen, um da an der Stelle äh, eben einfach äh, Informationen die aus der Diagnostik kommen, zu kombinieren mit Dingen, die wir aus alltäglichen Unterrichtssituationen sehen, die wir im Wissen über die Schüler eben hinzuaddieren können und ihnen Mehrwert ergeben, die auch, wenn man eben diese Frage von äh, den Lernmaterialien anguckt, an der Stelle eben auch noch vielleicht einen reicheren Überblick äh, haben können. So, an der Stelle danke ich Ihnen jetzt äh, herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke äh, aber auch all den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, die bei den Studien mitgewirkt haben, unserem Team in Münster, äh, dem technischen Partner, äh, die das Ganze ermöglicht haben zu realisieren und ähm, gab auch noch Forschungsunterstützung für die Projekte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ganz herzlichen Dank. Thank you.